Manchmal muss man aufstehen und sich sagen, leg dich nicht wieder hin Angst vor dem da draußen ist, ich werde wieder von vorne zu beginnen. Ein kleiner Impuls reicht, um den Fokus zu verlieren Ich weiß, aber wichtig ist, dass du drauf scheißt Eins, wusste ich auch nicht, was ich mein Kann ich folgen oder bleib ich auf der Strecke? heile ich mich selbst, kann ich was von euch lernen? Und mir wurde klar, das, was ich selber fabriziere, wird mal mein Erbe Ich bin da, wo ich akzeptiert wird, wie ich bin, sehr gerne So wie jeder, doch nicht jeder hat den Mut, das zu ändern Sollts mal anders sein damit meine ich nicht, dass du verpflichtet bist, die Leute anzuschreien, sondern dass du einfach gehst Ignoranz wiegt schon immer mehr als Hass Hast du gesehen, sie aus dir machen? fällt, sie auch nicht schwer loszulassen Zeit verbringt wie im Flug, bist du blind oder siehst du genug? Gleiches Leben neu verzweigt, Renner hört an euch vorbei Lass mein Leben Zeitzeugen deuten Neues Kapitel, neue Freunde, echte Treue Erfahrungspunkte neu verteilt, nie wieder mein Zeug dabei Null Infos, meine Euphorie, Schalteller, als ich stehe an Leuchten umzeit Stampf euch metaphorisch in die Erde Heißt, ich bleibe im Rein mit mir, bis ich sterbe Ich hab in der kurzen Zeit, in der ich lebe, früh gelernt schließt sich eine Tür, geht wieder eine andere auf Butterfly Effect, next chapter, Hass gegen Respekt Steh über den Dingen aus der Zeit, in der sie mich verletzt haben. Und Sie ein, dass meine Eltern im Recht waren Wenn sie mich damit belehrten, was nicht gut, sondern schlecht war Hab aus Erfahrungen gelernt und fang an, neue Kapitel zu schreiben Bis mein Stift versagt Meine Unzufriedenheit ist nicht mehr da Pack den ganzen Mist, der mich gefickt hat, jeden Schicksalsschlag im Parts Und erreicht eine neue Ebene, als ob ihr mich zum Ritter schlagen. Dafür mein Leben sinnlos zu verschwenden, hab ich keine Zeit Ja, ich bin es leid, mach Musik, die mich befreit Von dem negativen Scheiß, der mich zu dem macht, was ich war Vergangenheit, ohne Schleier seh ich wieder klar Gleiches Leben neu, verzweigt, Renner heute an euch vorbei Lass mein Leben Zeitzeugen deuten Neues Kapitel, neue Freunde, echte Treue Neu verteilt, nie wieder mein Zeug dabei Neue Infos, meine Euphorie strahlt heller. die Sterne leuchten und bleiben ich metaphorisch in die Erde Heißt ich bleibe im Rein mit mir bis ich sterbe Ich hab so viel Scheiß erlebt Negative Seiten dieses Lebens Doch hab ich nie aufgegeben Trotz allem was passiert ist immer korrekt zu jedem Blick nach vorn, Kapitel 1 ist gelesen Nie wieder falsche Freunde Nie wieder Hassel nach dem Geld Nie wieder auf der Suche nach mir selbst Ich hab jetzt alles was ich brauch, was mich glücklich macht hätte ich nicht nachgedacht, wo hätte es mich hingebracht Mein Ziel hat mich verfolgt, weil ich tief in Männern weiß Eines Tages bin ich mit dem was ich mach Erfolgreich. Auch wenn ich viel zu wenig Zeit investiere, bleibe ich hier. gebe nicht auf und gehe weiter wie ein Tier, weil ich weiß, bin ich nicht bereit, was zu tun und zu handeln. Ich am Ende nichts erreiche. Ist nicht immer leicht, doch es wird Zeit, dass ich anfange zu verändern und neue Kapitel schreibe. Gleiches Leben neu verzweigt, an euch vorbei. Lass mein Leben Zeitzeugen zeugen, Erfahrungspunkte neu verteilt, nie wieder mein Zeug dabei. Neue Infos, meine Euphorie statt heller als die Sterne leuchten. Stampf euch metaphorisch in die Erde, heißt ich bleibe im Rein mit mir, bis ich sterbe. Echtes Leben neu verzweigt, rennert euch an euch vorbei. Lass mein Leben Zeugen deuten. Neues Kapitel, neue Freunde, echte Treue. Erfahrungspunkte neu verteilt, nie wieder mein Zeug dabei. Neue Infos, meine Euphorie statt heller als die Sterne leuchten. Sturmfisch metaphorisch in die Erde, heißt, ich bleibe im Rhein mit mir bis ich sterbe.